Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Okay, sie haben mich entdeckt. Oh, scheiße. Ey, Oscar. Tu mir den Gefallen und geh jetzt nicht drauf. Das wäre echt cool. Boah, weg hier! Ich glaube, Oscar ist vorbei, oder? Oscar schafft es nicht. Würde ich mal so behaupten. Das ist zu spät. Das ist der erste Story-Tod hier in der Geschichte, oder? Wenn er jetzt stirbt. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Der zweite. Ach Gott, hilft ihm doch mal einer, ey. Auch wieder Fanservice, der letzte Shot, aber okay. Oh, es geht gerade weiter, ey. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Ey, Fanservice äh, lässt gerade extrem krü... Ach, ey, das ist jetzt immer schon ein bisschen, ne? Ein bisschen viel, oder? Ich mag Fanservice, man muss ja nicht 1 zu 1 Shots nehmen. Das muss nicht sein. Selbst wenn Sie keine Angst hatten, sah es so aus, als könnten Sie sie in Schach halten. Das Nest. Aber ich bin froh, dass ich das nicht musste. Auf Gold. Sind Sie okay, Billy? Was glaubst du denn? Was äh, Oscar getan hat, war sehr mutig. Wenn wir zurück sind, sorgen wir dafür, dass seine Taten angemessen... Glauben Sie, dieser Scheiß ist mir wichtig? Lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Fünf Minuten. Geben Sie mir fünf Minuten und ich bin wieder okay. Ich weiß, was Leute wie Sie von uns halten. Nichts als einfache Arbeiter. Richtig? Schulabbrecher. Wir sind ersetzbar. Das denken wir nicht. Tun wir nicht. Sag's ihm. Oscar war tausendmal mehr wert als Sie alle. Das wusste er. Und ist trotzdem gestorben, um Ihren Arsch zu retten. Erzählen Sie mir nicht, wie Sie ihn ehren wollen. Das verdienen Sie Okay. Nicht. Was können wir tun? Nichts. Ich habe gesagt, mir geht's gut. Schon vergessen? Ich brauche nur Ruhe. Ich weiß, dass wir alle am Ende sind. Aber was die Raptoren verscheucht hat, könnte noch hier sein. Laura hat recht. Alle wachsam bleiben. Wir beide suchen den Raum ab. Riecht wie im Dschungel. Nur fauliger. Oh. Wer ist das? Das willst du nicht sehen. Niemand. würden sie... Klar. Komm mit, Jess. Sieh nicht hin. Ah, uh, das ist eklig. Das ist wirklich eklig. So, ähm... Alec Guinness, Obi-Wan. Ich habe, wie gesagt, Obi-Wan habe ich nie gesehen, die Serie. Die, äh... Nee. Ähm, der Jurassic-Ort, ich werde jetzt nicht unsere Heimat droppen. Das musst du nicht, aber du könntest mir deinen Vornamen droppen. Um. Baba, ich, ich habe eine ungefähre Vermutung, wie dein Vorname sein könnte. Äh, guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ihn mit den Dragon Balls wiederbeleben. Ein Crossover zwischen Dragon Ball und Jurassic Park wäre alles für mich. Was ist mit deinem... Äh, warte, wo war es denn eben gerade? Mit deinem Discord-Server. Wie weit bist du? Entschuldigung, dass ich gerade ins Mikro gerülpst habe. Ähm, der ist eigentlich fertig. Soweit. Ich muss halt nur, ich will halt nur sicher gehen, ich raff das noch nicht so ganz mit dem Server. Ich bräuchte mal so ein paar Mods vielleicht oder ich muss da mal eben ein bisschen, ein bisschen mehr dahinter stecken. Ich bin ja, was Twitch angeht oder auch was YouTube angeht, bin ich ja eigentlich schon voll noch so auf dem auf dem Welpen modus Ich habe da gar nicht so viel Durchblick, wie man vielleicht manchmal denkt, ich raff so einige Sachen noch gar nicht. Ähm... Um, mm, mm. Du hast den Anfang verpasst, richtig, kannst du aber nachholen. Episode 4 der Obi-Wan... Was? Nee, in Episode 4 der Obi-Wan, also aus In New Hope. Ich weiß trotzdem aber nicht, wer das ist. Ich weiß echt nicht, nee. Da bin ich mal gespannt. <lacht> Was ist dein Name meinst du? Dein Name zu? Ich kann ich ich mache mein jetzt hier aber kein kein großes Ratespiel. Ich schätze einfach mal, dass du der Mark bist. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten ähm, keine Ahnung. Oscar ist schon tot, oder? Ich denke auch. Ich denke auch, wenn er jetzt wiederkommen würde, wäre das ziemlich lame. Ich fand das äh, soll jetzt aber auch so bleiben, dass er tot bleibt. So, weiter geht's. Der ist vom Dilophosaurus gelähmt worden, oder? Suchen Sie nach Bissspuren. Bissspuren? Hier. Sie sehen genauso aus wie. Die von Nima, ich weiß. Er lebt, aber nur theoretisch. Er ist gelähmt und mit ziemlicher Sicherheit hirntot. Die letzte Phase des Gifts. Aber wer hätte ihn denn da so einbuddeln sollen, wenn das Dilophosaurus gewesen wäre? Das. Äh Laura. Eier. Oh, ja. Das ist wirklich ein Nest. Der Aufbau hat mich an einen Kasuaren- oder Emun-Nest erinnert, aber ohne Eier war ich mir nicht sicher. Ja, aber, aber. sie, sie Die haben ein Nächte... Oh Gott, Nest auf, den Leichen ge auf der so Leiche gebaut gut, oder, oder was? Ist. Aber jetzt. Laura. Er ist ein Mensch. Tut mir leid, Sie haben völlig recht. Ey, es könnte auch der Trodon sein, keine Ahnung, aber der Dilophosaurus, der spuckt doch dieses Gift. Der Trodon nicht, oder? Der beißt es doch mehr. Das sieht ja nicht aus wie eine Bisswunde, würde ich jetzt mal als Nichtfachmann so von mir geben. Nahrungsspeicher, ja, ist schon, ist schon clever eigentlich. Eigentlich ist es halt echt schon clever, ne? Seine Kleidung ähnelt ihrer, Billy. Hat er ein Tattoo auf dem Arm? Das oh, oh. wie ich. Ja, tatsächlich. Was zur Hölle ist da drüben los? Ist er jetzt tot oder nicht? Nicht tot, aber komatös. Irgendwas hat alle in seinen Bauch abgelegt. Was? Was zum Teufel? Das Opfer wird am Leben gehalten von einem... Wie? Äh, wie bitte? Das Opfer heißt Daniel Kefaro. Noch mehr Kanonenfutter. Mein Gott, ich wusste, dass sie entwischt sind, aber ich hätte nie gedacht... Sie wussten ihr von. Können oh. wir jetzt auf Stopp drücken hier, das ist die Decap. Also Decap wurde wirklich, das ist ja aber schon extrem ekelhaft. Der, der, der, auf dem wurde ein Nest gebaut und in ihn rein wurden Eier gelegt, aber während er noch am Leben ist. Boah, ist das widerlich. Wie fliegen die ihre Eier in Kadaver legen? Ja, natürlich, aber halt große Eier. Also, ey, das ist ja saukrank. Uff, das Spiel nimmt schon ziemlich heftige Sachen auf. Nächste Szene anscheinend, ne? Oh, wir sind jetzt im letzten Kapitel angekommen. Sie los! Halt. Lassen sie mich Gehen los. Sie mir aus dem Weg! Was machen Sie denn? Ich warne Sie, bleiben Sie mir fern! Handeln Sie nicht unüberlegt! Hey, Seien sie, sie still! Sagen Sie sonst, uns doch, was ist da draußen? Was hat Ihnen das angetan? Tro. Sie heißen Trodon Pektinodon. Sie sollten eingeschläfert werden. Aber was? Sie haben sie freigelassen? Nein, äh. ich habe sie in Quarantäne gehalten, um sie zu studieren. Ich vermutete, dass sie irgendwie das Gehege verließen, war mir aber nicht sicher. Sie wussten die ganze Zeit von all diesen verdammten Kreaturen da draußen. Die nach unserem Piloten suchen, warten Sie. Wir wurden fast von einem. Boah, es einem nimmt jetzt gerade Resident Evil Wives an. War von einem dieser Dinger gebissen worden, genau wie die, Weiß der Geier, was aus ihm geworden ist. Unsere beiden Teams sind tot. Oscar ist tot. Alles wegen ihrer Dinosaurier. Alles ihretwegen. Wir gehen mal auf Oscar ein, weil das eigentlich der Oscar coolste ist. Tod nicht er ist gestorben, damit wir überleben können. Wenn er das gewusst hätte, Schuss. Jedenfalls ist diese Hexe eine Lügnerin. Sie hat uns alle belogen. Hat mich in Gefahr gebracht, nur um ihre Agenda und ihre kostbare Freakshow zu beschützen. Was verbirgt sie sonst noch? Bitte! Wenn ich vorher Ach, Schnauze! Immer erst Fragen stellen und wenn er die Antwort kommt, sagen Schnauze ihr in Gefahr gebracht, der ja, uns alle angelogen, richtig. Ja, sie hat allen gegenüber gelogen, aber sie hat uns auch geholfen. Nima ist dank ihr noch am Leben. Sie hätte uns warnen können. Ich war mir nicht sicher. Es hätte ja sein können, dass sie in das Quarantänegehege geraten ist. Ich bin der Feind. Ich bin der Böse. Ich will euch doch nur die Augen öffnen. Ich will euch die Wahrheit zeigen und jemanden zur Rechenschaft ziehen. Oh, tritt er jetzt durch, oder was? wird jetzt der nächste Bösewicht. Zur Rechenschaft ziehen, Böse. Ah, Hilfe. Hilfe, Gary. Ach so, ah, okay. Zur Rechenschaft. Jetzt können wir entscheiden. Ah, okay, okay, ja, aufpassen. angerichtet hat? Vielleicht. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Hier stimmt die Mimik nicht so aus. ganz. Ganz kurz auf die Frage, welcher Dino schleppt seine eine Leiche von einem Berg runter? Haben wir gesehen, wie er auf dem Berg gestorben ist? Oder ist er vielleicht vom Berg noch in den Tunnel reingerannt und die Trodon hinter ihm her? Und haben ihn da getötet. Das kann ich mir jetzt vorstellen. Nein. Ich bin auch jetzt übrigens gerade kein Vorbild. Nehmt euch daran ja kein Beispiel jetzt. Ihre Freunde mögen sie gerettet haben, aber immerhin habe ich die Wahrheit aus ihnen herausbekommen. Ihr wolltet sie lebendig, ihr könnt sie haben. Denkt an meine Worte. Sie wird eher eins dieser Tiere retten, bevor sie für einen von euch einen Finger krümmt. Okay, wir sollten uns alle nützlich machen. Ich kümmere mich um die Kämpfe. Wir haben da seinen Helm gesehen. Ja gut, den kann er aber auch abgeworfen haben und kann ähm, kann sich irgendwo versteckt haben, ich weiß es nicht. Wir können nicht länger hier bleiben. Wir geben Billy eine Minute und schauen, ob wir was Nützliches finden. Vielleicht einen okay. Ausweg. Okay. Wir überprüfen den Raum und melden uns, wenn wir fertig sind. Einverstanden? Einverstanden. Ich bin einverstanden. Ach so, nee, nee, warte mal, warte mal. Wir überprüfen erstmal hier den Raum, würde ich sagen, komplett. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ich glaube, sie sind leer. Sie sind aber trotzdem schwer. Huele well, excremento. Okay. Bei ihr ist schon mal nichts. Mal gucken, was er jetzt findet. Oh, da kann auf jeden Fall die Kleine durch. Und das wird sie mit Sicherheit auch machen. Wir schauen erstmal in den einen Schrank rein. Der ist natürlich wieder zugeschlossen. Okay. Ich will nicht mit einem Dinosaurier in einem Lüftungsschacht stecken. Außerdem ist er überall Blut. Au! Heiß! Na gut, was haben wir hier bei den beiden? Oh, die haben einiges zu finden. Die kann auch noch mal mit ihm sprechen. Wir schauen mal hier, ob das Gitter... Was ist mit dem Gitter hier? Sieht groß genug für uns alle aus. Scheint in die richtige Richtung zu führen. Ja, das könnte man doch einfach raustreten, oder nicht? Zumindest mal versuchen, es irgendwie rauszutreten. Na toll, abgesperrt. Hat zufällig jemand den Schlüssel? Nee, aber ihr habt da eine Schaufel, ihr habt doch da alles Mögliche. Das müsst ihr doch einfach mal ausprobieren. Alles in Ordnung? Jess, lass ihn in Ruhe. Okay. Ah, ist das krank. Das ist so... Billy, really? wir sollten Decaf abdecken. Ich will nicht, dass Chester sieht. Ja. Der ist eigentlich schon tot, aber er lebt halt noch. Aber er kann... Also, was machst du jetzt mit dem? Das ist echt... Echt... Schräg, ey. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, die Saurier können sich nicht vermehren. Können sie nicht. Es sind nur Weibchen. Aber wie legen sie dann Eier? Schönen guten Abend, Arknight05. Schön, dass du dabei bist. Denk nur an Hühner. Die wollte eben gerade Oviraptoren sagen, ne? Ähm, dann wäre es zu einfach, wenn es logisch wäre, das Spiel. Ja, das schon. Du musst natürlich auch sehr viel Logik opfern, damit du halt auch Spielspaß daran hast. Aber es stimmt schon, dass viele Tiere auch ihre Beute verschleppen, aber daraus Nester bauen, wüsste ich jetzt auch nicht. Und in, in Menschen auch, also in, in, in andere Lebewesen Eier legen, gibt sowas, außer jetzt halt bei Insekten. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, geht schon in Richtung Buch von der, von der Härte her, ist schon, echt, ist schon echt hart. Alle Eier auf dem Markt sind unbefruchtet, nicht wahr? Oh stimmt, sie müssen sie also trotzdem legen. Oh je. Was ist? Dass die Dinosaurier Eier ausstoßen, ist ein gutes Argument. Aber das hier ist ein Gelegen. Das ist Brutverhalten. Und? Auch Hühner brüten ein großes Gelege aus. Unsere Saurier aber nicht. Ich habe postovulatorische Eier gefunden. Sie waren deformiert, schon zerstört oder achtlos in die Büsche getreten. Verstehe. Wir... wir sollten dennoch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wie sollte das auch möglich sein? Könnte ein Dino-Mädchen sich in einen Jungen verwandeln? Bei Dr. Wu's schludriger Herangehensweise an die Gensequenzierung könnte alles passieren. Ja, naja, man sollte nicht immer alles auf andere schieben, ne? Frau oh, Wissenschaftlerin, Frau Doktor, ich weiß alles besser als alle anderen. Können wir hier raus? Wir gehen mal raus. Weg von der Tür. Da gehen wir nicht mehr raus. Warum nicht? Weil wir nicht zurückgehen und weil das, was diese Dinos erschreckt hat, noch da sein könnte. Ich kann nichts sehen. Könnte sicher sein. Mit der Schaufel. Jerry, wir sollten aufbrechen. Ja, alle bereit? Jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Wir müssen weiter. Vielleicht sollten... Sie hat recht. War das gerade eine Handgranate? Oder war das auch so eine Dose, wo die Embryos drin sind? Nee, das ist doch eine... Haben Sie was gefunden? Nein, nichts. Sind alle bereit? Was ist mit Decaf? Das habe ich erledigt. Es sah so aus, als ob Sie sich was genommen hätten. Wenn er was bei sich hatte, das uns helfen kann. Erwischt. Er Nur seine Erkennungsmarke. Die Versicherung zahlt seiner Familie nichts, wenn ich sie nicht zurückbringe. Zufrieden? Na gut. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Sollen wir ihn mitnehmen? Wozu? Er ist doch schon beerdigt. Ich weiß, wo seine Leiche ist. Wir können sie nicht transportieren. Wenn das alles vorbei ist, können wir seine sterblichen Überreste hoffentlich bergen. So gehört. Alles, was gerade passiert ist, vergeben und vergessen, Ja. Doc, erklären Sie mir das mit den Telefonen nochmal. Ähm, dem Terminal in meinem Labor zufolge sind die Telefone in der Meeresausstellung noch mit dem Sendeempfänger verbunden. Die im Besucherzentrum... Die Meeresausstellung kommt jetzt. Die ah, Gott. Sie sind alle miteinander verbunden. Ich müsste in der Lage... Also, ja. Danke sehr. Na gut, wir haben hier alle die gleichen Prioritäten. Wir müssen zur Meeresausstellung und das Telefon finden. Dann rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns hier rausbringt. Wie sollen wir da hinkommen? Die Trodons sind immer noch da draußen. Wir können keine weiteren Bisse behandeln. Wir müssen... Sch. Lassen Sie mich ausreden. Die Tür. Oh nein. Oh nein. Die Raptoren. Dad. Oder die Trodon. Sie kommen durch die Lüftung. <lacht> Tot. Oh, es sind aber echt die Trodon gewesen. Das waren echt die Trodon. Oh Gott. Hau immer noch die Banazzel auf jetzt. Oh Gott. Aber die... ah, das sind noch mehr von denen. Okay, also das Spiel beginnt mit den Trodon und es beendet... ...er endet wohl auch mit den Trodon. Obwohl wir auch nochmal zu den... ...zu dem Mosasaurus müssen, in das Wassergehege. Funktionieren. Nein, das nicht. Ich beeile mich doch. Ja, ich kann mich aber nicht bewegen. Doch. Ah ja, das passt. Raptoren haben keine Angst vor Tode und Das stimmt, das stimmt. Da ist ein Haken, da ist was dran. Oh Gott. Oh, ich habe wieder nicht aufgepasst, sorry. Trotzdem geschafft, sehr schön. Oh, oh. Okay, schon mal das geschafft. Jetzt könnten wir da aber eigentlich mal alles schön uns verpissen, weil langsam wird es ein bisschen eng hier drin. Anderle, anderle. Oh, der ist noch da. Der ist noch da, diese kleine Scheiße. Schön auf die Banatzel hauen. Auch noch eine. Uh, er kommt da einfach durch. Ah ja, das tut bestimmt weh. Auf geht's, ab geht's. Die Trodon, ey. Auch krass. Die kamen, glaube ich, auch nie in den Filmen vor, oder? Meine ich. Oh nein. Wo entlang Laura? Nee, ich keine Ahnung, nee, okay. Wir müssen Richtung Norden. Aber wir haben hier viel zu viel Sachen. Oh Gott. England. Äh... Das war jetzt aber nicht Norden, glaube ich. Egal. Ja, diesen Weg Richtung. Was? Hä? Und was war mit der Leiter eben gerade? Das habe ich nicht gecheckt. Das habe ich halt echt gar nicht gecheckt. In okay. Na gut, also wenn rechts falsch war, war links richtig. Aber woher soll ich es denn vorher wissen? Also ist es einfach nur jetzt Zufall generiert? Oder könnte man das schon wissen, wo es lang geht ungefähr? Ah ja. Oh ja, yeah, ein schöner Snack für zwischendurch. Auf geht's, ab geht's. Wo lang, Laura? Ich, ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, wir können hier nicht herumsetzen und Däumchen drehen. Ich höre sie nicht mehr. Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht haben wir sie abgehängt, aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Ähm... Hey, ja, hier drüben. Können Sie die lesen? Möglich, wenn ich... Ja, okay. Wir sind an einer Kreuzung mit vier Gängen. Es gibt nur diese vier auf dem Plan. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeiten ausschließen. Vielleicht du hättest den Leitungen folgen den müssen. Okay, ja, gut, okay. Ja, hast eigentlich ja. recht. Das habe ich aber in dem Moment gerade nicht gecheckt. Wie so vieles manchmal in dem Game. Die Gänge müssen untersucht werden. Ich mache das nicht. Ich kann das lesen auf. Die Symbole auf. da sind Zugangsleitern. Die breiten Linien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Tafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Okay. Ähm... Wo sind denn aber wir? Wo ist denn jetzt der Punkt, wo wir sind? Siehst du gar nicht, ne? Damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Details, Orientierungshilfen, etwas okay. Auffälliges. Wird im Spiel aber ausreichend erklärt. Ja, es kann ja gut sein. Du, da hab ich, das habe ich aber überhört. Das habe ich. Äh das habe ich nicht ganz mitbekommen. Was ist denn jetzt hier gerade mein Ziel? Ich habe es gerade nicht mitbekommen. Ich einfach nicht genug Details, um eine Entscheidung zu treffen. Was für Details brauchen die gute Frau noch? Oh Gott, jetzt haben wir hier noch die anderen Szenarios. Verstehe. Den COVIDer runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Moin Lonely Raptor, schön, dass du am Start bist. Den COVIDer runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Okay, das wird sie jetzt auf jeden Fall wissen. Hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Wir sagen ihr jetzt einfach mal alle, was wir sehen. Auf der rechten Seite ist eine Leiter, ganz hinten an der Wand auch. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. Dankeschön. Jerry, Danke schön. Wir brauchen mehr Spuren. Rechten Seite sind zwei elektrische Aha. Aha. Aha. Das sind zwei Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Okay, jetzt haben wir aber eigentlich genug Infos. Ich kreise die mal als Kandidat ein. Okay, Laura. Ich hoffe, Sie haben recht. Oben rechts, okay, danke. Da war ich falsch wohl. Ähm, an einer der vier Kreuzungen bist du jetzt, musst du herausfinden, wo... Ach so, deswegen, ah, deswegen haben die auch eben gerade alle so ein paar Details verraten, okay. Aus welchem Lande, äh, Bundesland kommst du? Ich komme aus Hessen. Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. Doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch. Was meinst du, Jess? Die Klar. Aber es gibt nur eine oder was, weil du jetzt sagst oben rechts, das heißt die anderen sind alle ich falsch oder die was? Hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, sie haben recht. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Okay, die können wir ausschließen. Okay. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Ja. Ganz sicher. Moment, das stimmt nicht. Auf den Plänen sah unsere Route anders aus. Ey. Wir haben einen Lass, Fehler echt. gemacht. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Und jetzt? Hä? Oh nein! Ich dachte oben rechts, du wärst dir sicher, Mann. Ich glaube, du hast äh, einen Irrtum gemacht. Ich glaube, oben rechts war falsch. Bin mir nicht ganz sicher. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Auf der rechten Seite sind zwei elektrische Zeitkästen oder sowas. Jetzt gibt's neue Brutkästen, ja, das stimmt. Das ist richtig. Okay, Leiter, dann gerade und hier hat die noch so einen Kasten. Aber die stehen doch alle an verschiedenen Kreuzungen, oder nicht? Ich habe gedacht, das wäre die hier. Nee, warte mal, da ist der Kasten. Hier müssten die stehen. Hier geht es nach da und nach da. Warte mal, das ist auf jeden Fall schon mal nicht. Du, die nicht? Ja, ich auch nicht. Die haben wir jetzt schon mal ausgeschlossen, auf jeden Fall. Ich glaube, die ist auch nicht, weil dieser Kasten hier steht eigentlich hier unten. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. So, jetzt haben wir noch zwei übrig. Die stehen aber einfach auch alle an verschiedenen Kreuzungen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, weil ich gerade nicht ganz check. Hier sind diese Rohre. Warte mal, warte mal, warte mal. Nicht, dass es die ist. Ich glaube, es ist die hier unten. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Kann sein, dass es jetzt komplett falsch wir ist. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Gar nicht sicher. Eventuell sterben wir jetzt nochmal. Aber ich meine, das müsste... Da es könnte... Könnte schon die passen. Die die genau unserer Umgebung entspricht. Ja. Okay. Wir sind hier. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein, wir folgen dieser Route. An Abzweigungen folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, in die sie zusammenfließen. Wir müssen uns diese Route merken. Wir merken uns die Route auch. Aber die kommen jetzt trotzdem dadurch. Der macht jetzt die Fackel an, dann stehen die alle da Ja, es war so klar, es war so klar Wie viele es vor allem einfach sind. So. Ach du Scheiße Was machen die? Ach, die umzingeln uns, diese Scheißviecher. Pack ihn am Hals, pack ihn am Hals für Augen haben vor allem richtige Glubschis haben die oh da kommen die nee. was für dumme scheißviecher ey. Daddy, auch jetzt Daddy. Uh. Oh Gott, jetzt sind wir wieder oben, wo der T-Rex ist. Achtung, jetzt kommt der wieder angedackelt. Ich muss sie suchen gehen. Was? Dahin zurück? Zu diesen Monstern? Nein, Jerry. In Sicherheit nützen Sie ihr Meer. Jess ist zäh und einfallsreich. Entschuldigung. Sie überlebt das genau wie wir. Woher wollen Sie das wissen? Ich überlasse Sie nicht diesen Tieren! Ja, zauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden zauen Sie mich an. Wir müssen das jetzt hier klären. Klären. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura Sie bringen. Und Yoda hm. ist bei Ihnen. Oh Gott! Jetzt müssen wir Yoda finden oder was? Der schnellste Weg wäre... Sie haben recht, über Land sollten wir eigentlich schneller Können sein. Sie uns hinbringen? Okay, das heißt, das finale Kapitel ist jetzt das ähm, Unterwasserlabor oder was? Also die Unterwasserstation. Am Meer? Fragezeichen. So, hat die erwähnt. Joda ist auf Dagoba. Wir vielleicht aber auch. Mehr. Stimmt, aber wir pumpen aus einer Lagune Meerwasser rein. Vielleicht ist ja äh, Isla Nublar Nubla eigentlich Dagoba gewesen Wasser. mal früher. Wer weiß. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Dieses ist von Dinosauriern. De Dios. Wissen Sie, wo wir sind? Es ist lange her. Ist Wir müssen jetzt wahrscheinlich nur so ein Aquarium, Aquarium finden, oder? Dass wir wissen, wo wir hin müssen. Ingen hat so viel verändert. Wir haben keine Zeit Sie und die Insel, Sie und Ingen. Erzählen Sie mir etwas über Ingen und die Insel. Was hat das alles mit ihnen zu tun? Eigentlich haben wir keine Zeit für Gespräche jetzt. Also ohne Untertitel ist es total scheiße vertont. Da bist du aufgeschmissen. Diese Monster. Wie sie gab es auf dieser Insel nie. Das heißt, sie ist eine Ureinwohnerin. Ist übrigens falsch, die Insel wurde nicht gekauft, die wurde nur gepachtet. Okay, ich lasse sie erzählen. Als Ingen auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit Costa Rica Ingen ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknüpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Haare schneiden und einen Anzug tragen, damit er den ingen leute nicht zu so simpel erschien. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Keine Kosten gescheut. Dr. Hammond. Der Mann, der das alles geschaffen hat. Ihm gehört Ingen. Er sagt immer, er würde Unsummen dafür ausgeben, damit dieser Park ein Erfolg wird. Also hat er alles für die Saurier ausgegeben. Nicht für mein Volk. Nee. Natürlich für die Saurier. Wir hören weiter zu, oder? Sollen wir weiter zuhören? Ich würde mein sagen, wir weit hören weiter zu. Ein Geistheiler. Er hat für Siebo gesungen, der die Erde geschaffen hat. Für unser Volk war er sehr wichtig. Aber nachdem wir die Insel verlassen haben, hat er die alten Traditionen nicht aufrechterhalten. Das macht ihn sehr unglücklich. Wir hören weiter zu. Ich mache da jetzt gerade gar nichts. Ich bin gerade voll da drin. Ich habe nicht mehr auf ihn gehört, aber er war nie wütend auf mich. Er hat gesagt, dass ich wie der Fisch bin, der nie nach dem Götter des Anglers schnappt. Er hatte recht, ich war immer sehr vorsichtig. Aber ich merke gerade, wie gut dieses Spiel er hat mich immer an hat Gleich. Ich dachte immer, dass es so am besten ist. Keine Bindungen, keine Versuchungen. Aber dann bekam ich Savannah, meine Marikita bald nicht mehr besützen können. Junge Mädchen, die sich bei uns auf der Straße rumtreiben, werden von den Kartellen aufgegabelt, smuggeln Drogen. Das schlimmer. Manche verschwinden einfach. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Alles, was ich tue, tue ich für sie. Ich will jetzt mal ganz kurz mehr über Savannah hören. Und gleichzeitig bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich immer nach dem Köder muss. Die Musik leiser machen im Spiel, meinst du? Sie haben ihre Tochter Savannah genannt? Ja, es äh, ...mache ich sofort nach der Szene hier. Das ist mir gerade auch aufgefallen, dass es das zu laut ist. Wenn ich aber jetzt rausgehe, muss ich wieder auf Spiel laden drücken. Dann müssen wir das Ganze nochmal von vorne hören. Aber ich mache die gleich leise auf jeden Fall. Und so lange musst du mitlesen. Ich glaube jetzt, dass es so richtig Ich mein Vater glaubte das auch. Nima, schauen Sie... Was denn? Tut mir leid. Ja. Mal ganz kurz ähm, zwischendrin. Ich finde das unfassbar krass, wie die wie das Spiel gerade diese Geschichte von Jurassic Park von dem eigentlichen Thema Jurassic Park wegbewegt und so eine bewegende Geschichte erzählt. So, was ist eigentlich mit dieser Insel? Das erfährt man ja eigentlich auch in den Büchern. Nur, ich meine, da, da, da haben mal Menschen gelebt. Das waren ja Ureinwohner, meine ich, nur, die von der Insel vertrieben werden äh, wurden. Und was Injun eigentlich alles geopfert hat von, von, von Menschen, von Leben generell, nur um diesen scheiß Park aufzubauen. Und das setzt nochmal alles in ein anderes Licht, finde ich. Ich finde, das ist gerade richtig geil. Das, das ist das, was ich hätte in Jurassic World ganz gerne mal gesehen. So dieses, was kostet es denn eigentlich andere Menschen oder andere Lebensformen, um so einen scheiß Freizeitpark aufzubauen? Was sind denn da so die Konsequenzen, die davon getragen werden müssen? Saugeiles Thema eigentlich. Finde ich richtig cool. Nima, ich will Ihnen vertrauen. Helfen Sie mir dabei, Jess von der Insel zu kriegen. Und ich werde alles tun, um Ihnen und Ihrer Tochter zu helfen. Das kann ich nicht von Ihnen verlangen, Jerry. Wenn wir nicht von der Insel runterkommen, müssen Sie das auch nicht. Bitte. Na gut, Jerry, genug geredet. Sie wissen, wo wir sind? Ich habe das heute Idee. Es ist ein anstrengender Marsch. Sind Sie ausgeruht? Unrecht, du hast dich auch. Aber ich will einfach nur Jess finden. Gut. Shh. Oh, ein die Oh. Ein die Löwchen kommt Haben da. Haben sie Dilophosaurus geraten? Hallo? Tatsächlich war das der Ruf des Singschwans. Dinosaurier teilen viele Eigenschaften mit den Vögeln von heute. Wir Wer wissen ist? jetzt zum Beispiel, dass ah. viele Theropoden aus dem Jura die gleichen Stimmorgane... Ey, ich hätte... Vögel heute. Ich dachte, jetzt kommt wirklich Wir Louis Dutton um die Ecke. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich dachte wirklich, jetzt kommt hier Louis Dutton um die Ecke. Wird Minuten lang anhalten, damit sie sich die Beine vertreten und ein paar Fotos machen können. Nächster halt, <lacht> Jurassic Park und Aquarium. Aber die Autos fahren noch. Da muss man sagen, Hammond hat wirklich keine Kosten gescheut, was die Autos angeht. Auf jeden Fall. Pack ihn am Kragen in die Luft. Äh... Der wurde aber am, am Hals gepackt in Dominion, oder nicht? Der wurde... Auch eine bescheuerte Szene eigentlich gewesen. Aber gar nicht so unrealistisch. Ich meine, wenn sie er bei der bei das. den Marines gewesen ist, der gute Doktor... Nee, Doktor nicht, der gute Owen Grady. Dann hätte er auch so einen Dilophosaurus mit der Hand erwürgen können. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier rund. Sie sehen aus wie das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine. was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern. Wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Ähm. Oh, zu spät. Da drüben ist ein Schild. Das sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Halt! Halt! Am Nacken und am Hals, ja, also so das Genick gebrochen, ne? Irgendwie so, pff, weg war er. Hab nie gewusst, dass Jurassic Park eine, Meeres, eine Meeresausstellung hat. Ähm ich komme noch mal dazu in einem extra YouTube-Video. Es gibt eine offizielle Liste von Dinosauriern, die einmal in den Filmen auf Intents Liste standen okay. und einmal Saurier, die auch, äh, die in dem Buch auf Intents Liste standen. Das hier ist halt nicht Kanon zu den Filmen, auch nicht zu den Büchern. Ne? Das ist jetzt quasi Soft-Kanon, wenn man so will. Ich hasse diesen Begriff Kanon wie die Pest. aber es ist einfach so... Das hier könnt ihr nicht in die Hauptstory mit einbinden, das passt nicht. Aber... Dazu kommt nochmal ein Video zu den äh, verschiedenen Sauriern. <lacht> <lacht> Hammond hat mehr für die Autos und die Türen ausgegeben als für die Gehege. Ja, er hat, ähm, er hat hier und da keine Kosten gescheut. Außer bei den Gehegen. <lacht> und bei den Mitarbeitern. <lacht> Sollten wir vielleicht von Natural Hintergrund mal prüfen. Ah, was? Ah, was? Gib dir mal die Kontrolle über den ganzen Park. Was soll schon passieren? Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, dass Sie erst kein Ausflug wenn wir Ingen nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader, die... Das mit dem Ton haben die aber bös verkackt in dem Spiel. Aber ganz bös verkackt. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel in den Pazifik. Stimmt. Stimmt. Stimmt, Claire hat auch nochmal zugelangt mit dem Elektroschocker. Ähm... Was da muss ich mal ganz kurz einhaken. Ich finde, dass, das, dass dieses Spiel eigentlich perfekt in den Kanon passt. Wäre Jurassic World angepasst gewesen? Ja, tatsächlich. Ich habe das schon mal am Anfang von dem Stream erklärt, beziehungsweise vom Stream, vom vorletzten Stream, dass Telltale hat nur die Rechte an Jurassic Park bekommen Und da wurde dann gesagt, ey, ihr könnt jetzt mit den Rechten ein Spiel machen zu der Reihe. Ob das Spiel jetzt kanon ist oder nicht, war denen damals scheißegal gewesen. Und ähm, die haben dann für sich selber entschieden, der Telltale hat für sich selber entschieden, ey. Wir machen das Spiel jetzt so, dass es in die Reihe reinpasst. Also das war eine Entscheidung von Telltale selber. Es war kein, äh, kein, kein Aufzwingen irgendwie von dem, vom Studio an sich. Die durften damit machen, was sie wollen und die haben sich einfach selber entschieden, wir machen das, dass es in den Kanon reinpassen würde. Also ja, hätte sich Jurassic World dran gehalten, hätte dieses Spiel super cool in den Kanon reingepasst und hätte aber eigentlich auch nichts vorweggenommen, was wir unbedingt wissen müssen, um den Rest zu verstehen, oder? Das ist alles so, so, so geiler Hintergrund-Input eigentlich. Oder musst du hier von irgendwas verstehen, ähm, um Jurassic Park zu checken? Eigentlich ja nicht. Von daher gebe ich dir vollkommen recht, das würde super geil in den Kanon reinpassen. Wenn Jurassic World nicht äh, gesagt hätte, dann wir auch was anderes. Weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat ihres Volkes. Moment, was hat Dr. Sorkin vor? Laura. Auch die ist so anstrengend, die Ach, alte. Sie, was werden Sie... Wo geht sie hin? Keine Ahnung. Diese Rotunde. Dort ist der Kontrollraum. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt! Holen Sie den Aufzug wieder hoch! Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paleozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Ah, ist er doch, oder nicht? Das ist doch hier der Mosasaurus, den sie in Jurassic World unbedingt einführen mussten. Der musste unbedingt drin sein. Dann wurde nichts daraus gemacht. Und, ah, Es ist manchmal echt ärgerlich, ey. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Mosa was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art äh, Meeresechse. Eine große mit einem das Design von Mosasaurus in dem oh, Spiel übrigens gefällt mir auch besser als das von, äh, das in Jurassic World. Keine Sorge, auf meiner Liste von sind keine Obwohl das halt ein bisschen übertrieben ist. Schaut mir aus wie, oh Gott, Leo Pleurodon. Der, der Schwimmo hier, Schwimmosaurus. Der Invaso Schwimmosaurus, meinst du? Da ist Nessie. Da. Und da. Ja. Loch Ness existiert. Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Ich meine mich zu erinnern, dass der die die es der Thylosaurus ist. Das kleine Becken ist cool. Wo er hat aber gerade Tilos gesagt Mosasaurus, oder nicht? Oder wird es gleich noch mal korrigiert? Im Lauf des Spiels. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Obwohl, der hatte einen kürzeren Schwanz, der Liopleurodon. Ich habe keine Ahnung, was für ein Tier das ist. Aber ich meine, er hat eben gerade sogar gemeint, das wäre der Mosasaurus. Hat sich Jurassic World sogar vielleicht hieran bedient an dem Spiel und gesagt, komm, den bringen wir mal mit rein in den Film? Ist äh, Mosasaurus nicht die Oberkategorie und Tylosaurus ein Mosasaurier. Ist es so? Da fragst du mich jetzt was. Okay, Arknight schreibt aber jetzt gerade das Gleiche. Würde es wohl so sein? Okay, verstehe. Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Das heißt, Mosasaurier gibt es ganz viele, nur da gibt es nochmal verschiedene Kategorien von denen. Von den Schwimmosauruses. Okay. Ah,